Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die Sitzung Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Zur Tagesordnung noch offen, 9 bis 11, 13 bis 26, 28 bis 30, 40, 43, 44, 46 bis 50 und 52. Wir tagen heute... Bis 18 Uhr eine Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die aktuellen Stunden 46 bis 50. Nach dem Tagesordnungspunkt 46 wird der Tagesordnungspunkt 17, ein Entschließungsantrag zum Thema ohne Aussprache aufgehoben und sofort abgestimmt. Nach der aktuellen Stunde geht es weiter mit dem Tagesordnungspunkt 11. Es fehlen heute Entschuldigt Herr Staatsminister Axel Wintermeyer ganz die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich bis 10 Uhr und Entschuldigt ist die Frau Abg. Lena Arnold, die ist erkrankt. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Ist immer gut, dann sind wir da. Es Ist mir gesagt worden, die Luft wäre nicht so gut hier drin es ist jetzt schon veranlasst worden, dass ein bisschen Luft durchgeblasen wird. Aber wie das so ist, gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich nehme an, spätestens in fünf Minuten heißt es, sonst zieht. Wir werden also versuchen, das einigermaßen zu dosieren, damit es auch für die Besucher am heutigen Tag interessant wird. Meine Damen und Herren, zu unserer Landtagsmannschaft hat die Kollegin Habermann gestern vom erfolgreichen Saisonauftakt berichtet. Ich will nur noch nachtragen, und das gehört dazu. Wir wollen unserer Eintracht, lieber Horst Klee, für das Pokalfinale alles Gute wünschen und viel Erfolg. Und es gehört dann auch dazu, wir sind ja neutral hier bundesweit, dass wir unseren Bayern zum fünften Meistertitel gratulieren. Na, na. Ja, die, mutigen, die mutigen klatschen, aber eigentlich ist die Mehrheit ja dafür. Gut, dann. Also fünfmal in Folge Meister Horst Klee, bis das die Eintracht schafft, da musste noch ein paar Mal Alterspräsident machen. <lacht> Gut. Also sind wir alle einig. Dann, wenn wir keine Vorbemerkungen mehr haben, keine Grußworte, dann können wir beginnen.